Willkommen Reisende, wir sind wieder in Golden Medieval. Wir haben immer noch den Winter, den wir rumkriegen müssen. So, wir werden erstmal... Hier haben wir ja einen Bauauftrag geben wegen dem Winter. nächsten Winter wird das hoffentlich nicht mehr stehen dann. Hier haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das mit dem Turm machen. Und hier hatte ich mal ein paar angezeichnet, um Erde auffüllen. Wenn jetzt mal laufen lassen, müssen nur gucken, da war ja genau hier lang gehen. Ob wir dann einfach nur hier auffüllen den Weg und bei den Gebäuden ähm, nur so Stützpfeiler. Oder ob wir nur bei den Gebäuden und hier eine Brücke drüber machen. Für Das Gebiet ab hier hinten müsste, da ist noch groß genug, bis hier können wir ja bauen. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Und wir sollten sehen, ob wir vielleicht... ja hier die fressen, nämlich ein Viecher fressen uns alles weg. Aber naja, ist eh Tierfutter. Und daher ist das nicht so schlimm. Dafür ist es ja da. So, Eis wird noch produziert. Das ist schon mal schön. Gucken wir mal nach unten. Ah, hier legen wir noch ein... Raum an. Weiß zwar gerade nicht mehr wofür. Was kommt hier rein? Nur rohe Nahrung. Ah, Gerste kommt hier rein, okay. Dann haben wir auch ein Gerstelager. <lacht> so und wir können ja dann nur anzeichnen, aber wie viel Grad haben wir denn hier unten? Minus 3 0,1 nur Minus gehen nicht so kalt, wie ich es gerne hätte. Vielleicht sollten wir das Lager hier Linern, das nur auf einer Seite eist. Hm, super. Ja, gut geklappt. So, dann räumen sie die nämlich weg. Dann kommt hier in die Räume überall ein bisschen Eis. Ah, Eis haben wir echt noch nicht sehr viel. Wie kalt ist es hier? 0,6. So. Dann müsste es ein klein wenig kühler werden, wenn wir den Raum ein bisschen vergrößern, aber nichts reinstellen. Hier hinten, dachte ich, machen wir dann eine Tür. Ein bisschen breiter. Und dann hier oben. Je nachdem, wo die Küche ist. Kommen wir dann raus. Haben wir uns aber von der Küche nach unten. Ah, hier wird noch fleißig gearbeitet. Im Winter lässt sich auch nicht so gut arbeiten und zeichnen, aber ja nicht sehen, wo was liegt. Wie viel Lehm haben wir denn? Ja, bevor wir hier zubauen, müssen wir noch ein bisschen Lehm mitnehmen. Ja, da haben wir ohne Ende. Das heißt, hier hinten, das gar nicht, haben wir nicht in Auftrag gegeben, das war gut. Nicht, dass wir noch mehr Erde abbauen, brauchen wir nämlich gar nicht. Hier haben wir auch nichts in Auftrag gegeben. Gut. Dann haben wir auf jeden Fall genug Erde, um das hier zu schießen. Also hier ist die Mitte scheinbar. Machen wir mal wenigstens Kalkstein haben wir denn. So, wir haben Silber, Gold, braucht kein Mensch. Erde. Oh, krass, wir haben gar keinen Kalkstein. Aber wir haben Kalksteinziegel. Es wäre eigentlich rot. Noch alle gesund. Und sogar fast alle gute Laune. Hm. Aber wir haben keinen Kalkstein. Da müssen wir bald, wenn die hier gebaut haben, auf jeden Fall auch Kalkstein noch abbauen und während kein Schnee liegt. Machen wir kurz auf Pause und zeichnen uns den Weg zum Teil an. Und mal die Grundmauern, immer nur ein Pfeiler. Damit wir schon mal wissen, wie weit wir bauen müssen. Bevor wir die Mauer weiterbauen, bauen wir erst die Gebäude nicht, dass wir gar nicht genug Kalkstein hier haben. Aber Lehm haben wir mit dem kleinen Feld sehr viel. Das ist gut. Hier haben wir auf Pause. Wie viel haben wir denn davon? 2300. Ja gut, das kann auch auf Pause bleiben. Hier stellen wir Eisenbachen her. Und da auch. Haben wir aber auf Pause. Okay. Das Einzige, was wir wirklich brauchen, ist das hier. Noch zwei Tage Winter, also es lohnt auch nicht, den nochmal reinzustellen. Ah, okay, wir können die großen Statuen, die es neu gibt, direkt hier herstellen. Und dann wahrscheinlich auch erst platzieren. Was wird denn hier gelagert? Nahrung, Mahlzeit... Ein Hm, mehr nicht. Können wir das ja ändern auf... So. Versetzen wir den doch nach drinnen. Bauen noch einen zweiten... Und kein Holz Zweige darf hier ja auch Holz gelagert werden ja Holz darf ja auch gelagert werden wir haben nur keins super stehen hier um Bäume Hier mal ein paar Wölfe. Ach, wir haben immer noch nicht das Lagerfeuer reingestellt. Das wir jetzt mal machen. Vor ein Tempel. Ja, eigentlich auch egal. So, Forschung ist auch verfügbar. Brauchen wir jetzt überhaupt nicht. Bessere Betten. der ja, Leinenstoff haben wir sowieso noch nicht. Kriegen wir aber im nächsten Jahr. Nahrung haltbar machen. Ja, da brauchen wir Leinenstoff zum Herstellen. Bauen wir dann an. Hannesbeeren. Hannesbeeren. Erste. Die erste. Die erste. Wohl. Cool. Und hier oben noch nichts, weil wir da kein Feld haben. Dann müssen wir auf jeden Fall... Brauchen wir auf den Leinenstoff hier bekommen wir Heu und Gerste üben brauchen wir nicht, Karotten vor auch nicht ja was fehlt uns noch Leinstoff haben wir Gerste und Heu haben wir So, Erntephase 8 Tage. Was stand denn dran, wie viel man bekommt? 11 Stoff pro Feld. Denke ich jetzt mal. Steht mir nicht dran Also es wird pro Quadrat sein hier. Ja. Oh, anhalten. Es geht gerade kein Schnee. So. Ja, und dann... So... Dann fangen wir mit dem Weg an. Dann muss ich mal schauen, wie ich mir das gedacht hatte. Ne, das kommt wieder weg. Machen hier eine zweite Reihe hin. so wir machen ein vierer reihe so machen wir dann eine dreier reihe so denn wenn wir drei auf jede Seite machen, das ist sechs, Und dann sieben, acht, neun, zehn. An von Down, ach Down Balken, ja das geht. Ach, sobald hat ein Gehweg auch abgebrochen. Also bei 3. 3. So. und dann noch 1 2 3 4 1 2 3 4 dann wissen wir übrigens wo die gebäude jetzt anfangen müssen wir jetzt hier dann beim Klicken Auto speichern. So. Aber hier liegt auch noch Kalkstein. Es reicht ja, wenn sie bis da, wo die Mauer also die Gebäude stehen. Abbauen. Okay. Jetzt die falsche Reihe abgebrochen. Also abbauen. nee die richtige, ne? So Dann brechen wir das nämlich bis hier ab. Da ist überall noch Leben. Das nehmen wir mit. und füllen wir es mit Erde auf. Wir nehmen nur die oberste Schicht. Darunter ist zwar auch noch. Aber die oberste Schicht reicht erstmal. Und wenn das hier gebaut ist, müssen wir mal gucken, ob wir das auch richtig gemacht haben. So, wir haben 400 Mahlzeiten. Ja, war das ist doch schön. Habe ich eingestellt? Oh, haben sie nicht versetzt? Irgendeiner von denen baut bergbau schafft Ressourcen. Hm. Ja, war doch mal hier. Irgendeiner kann das Ding noch mal schnell bauen. Handels äh, einsamer Reisender, nicht Handelskauber. Ne? Aber wir wollen mit Außenstehenden gerade nichts zu tun haben. Guck mal, das sieht auch schon mal richtig aus. Hier jetzt wieder um und kommen. Da ist der Weg nicht breit genug. Das muss so. Also müssen wir noch einen nach da. Also von da. Reicht oh, das schon wieder keine Holzbalken? Doch, reicht. Also es war richtig angeplant. Nur Falsch. welchen Steine benutzt. So. Da fehlt ein Stein. Und wir müssen daran denken, hier kommt noch einer hin. Jetzt fängt es wieder an zu schneiden. So. 191 Kalkstein war dabei. Ja. Wir haben echt super wenig Kalksteinziegel. Aha, umgesetzt müssen wir hier wieder. Das ja. Das Zeug brauchen wir ewig viel. So. Was benutzen die eigentlich? Zweige und Kohle. ja da. Zweige und Kohle. Oh Gott. Der will uns Falschen Haken entfernt. So, draußen 100 draußen 100 gut. Richtig cooles Feature übrigens, dass wir jetzt mit Erde, also Terraforming betreiben können und hier wieder Erde hinsetzen können. So hier ist die Mitte. 1, 2, 3, 4. Weil das Leben hier recht vollkommen aus. Den Weg hier oben brauchen wir ja noch nicht machen. Erstmal fangen wir mit den Gebäuden an, damit sie nächsten Winter alle Gebäude haben und nicht mehr in diesen Holzhütten schlafen müssen. Daher reicht es auch vollkommen. 90 Leben gibt ein Rocken. Also eine Ebene reicht vollkommen aus. Mal gucken. Ja, wir haben 5500 Leben. Wir werden zwar einige Gebäude aus dem Ziegel machen. Es reicht vollkommen, wenn wir die, hier nur die oberste Schicht abtragen und wenn wir brauchen, hier einfach mehr. So, da können wir dann... Können wir nicht. Macht keiner fertig den da. Ah, jetzt. So. Also eins, zwei, drei, vier. Dann kommen drei weitere. Die Roten. Und dann vier. Ja. So. Und hier kommt dann die. Mauer hin. Oh, oh. Stop. da habe ich die falsche Ebene angeklickt. Sieht das jetzt aus, als wäre es kaputt? Was eine Sache? Äh. Das Gebäude nicht erreichbar, glaubt der wohl selber nicht? So geht doch jetzt aber gut voran ist auch der letzte Tag im Winter. Gut, dann werden sie gleich Frühling erst zweiten oder dritten Tag anbauen. Das ist jetzt aber nicht schlimm, das brauchen wir ja. So. Also 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 und dann kommt hier ja, haben wir gesagt, die Gebäude hin. So, so. Und wir das auch nicht vergessen? Sehr schön. Aus Kalkstein-Ziegeln. So. Steht der richtig? Ja. Da beginnt unsere Stadt auf der Höhe. Haben wir vorne jetzt doch viel Platz. Aber man hat kann ja dann hier einfach einen Weg. Nur ein bisschen. Und mal sehen, wir können ja dann noch ähm, Farmen anlegen. Wenn wir wollen. Für die Tiere. Das können wir ja hier entlang der Mauer machen. Ist doch gar kein Problem. So, haben wir überhaupt dafür noch Kalkstein? 51 Kalkstein. War wohl nicht viel dabei. Jetzt gehen sie halt anpflanzen. Kann man nichts machen. Frühling. Rein theoretisch. Ach, hier habe ich auch ein Flachsfeld gebaut, Kannst du mal sehen, ich. Hat es mir schon gedacht. Gut, Flachs haben wir genug, aber. Da sie jetzt anpflanzen, machen wir das hier oben fertig. Dann kann hier noch ein Gerstenfeld hin. Gerste brauchen wir zum Brauen. Ohne Ende. Und das braucht auch sehr lange zum Wachsen. Ja, mal gucken. Maximaler Ertrag nach 14 Tagen. Lachs für Stoff braucht zum Beispiel nur 8. Oh, Johannesbeeren brauchen auch 19 Tage. Aber gut, da haben wir jetzt Bier ohne Ende. Ah, da ist er fleischig am Arbeiten, man. Und kein Holz. Ah. Oh, cool. Hier ist Kalkstein. So. Ich keine Bäume. Ganz prima. Einmal die Bäume. Bäume Brauchen wir auf unserem Gebiet mal gar nicht. Können wir ja zum Glück hier auch Bäume anpflanzen. pflanzen machen wir hier so Eingangsbereich irgendwie. Und hier in der Stadt dann ein paar. Ich weiß noch nicht, ob wir in der Stadt vielleicht Apfelbäume? Das muss man einfach mal sehen. Kann man ja, wenn fällen und austauschen. unsere Grundwand steht. Damit wir alles ausmessen können. So, sehr schön. Eine Handelskarawane. Haben wir schon so ein Hegemarker, Weidentor, ein Schild. Ist ja cool. Grab, Banner. Nein, sieht nicht so aus, als hätten wir so ein Marker, dass sie sich damit die genau hier stehen, wo wir das wollen. Aber meist kommen die ja eh hier hin. Also. Und da sie dann auch so blau leuchten. wenn ja wenigstens gucken, was sie haben. Ist ja nicht verkehrt. Man sieht manchmal sehr schlecht... die richtige. So, da ist der Händler. Wer hat denn hier redekunst Mal der zwei Sterne, der kann das ruhig mal machen. <lacht> hm. Verzeihung, ein bisschen erkältet. Einfach, wo will er lang laufen? ein bisschen was tragen also irgendwie in diesmal hey, aha, wir können ihn diesmal dem Esel abkaufen will es sich aber auch so im zwar 880 voll cool was sagen kann da war ja das behalten halt nur obwohl er gibt Gold. Lachs haben wir. Guck mal Eisenklumpen. Nichts wert. Erde. Nichts wert. Aber würde er kaufen. Eisenbahn, ja, nee, die brauchen wir. Guck mal länger kann alle haben. Wohl. Die werden uns zwar gerade angezeigt, aber kommt mal alle bis auf drei. Dass wir nämlich einen behalten müssen. Wie können wir das genauso machen? Apfelbaum, die behalten wir direkt. Die kann er uns auch mal alle geben, die hat. So. Die darf er auch haben. Gefüllte Eier hat er. 20 Gerste. Gold, nichts wert. Goldbarren dagegen wäre gut was wert. Also kann man später umbauen. Er hätte einen fertigen Herd. Brauchen wir nicht bauen. Ah. Aber wir haben noch keine Küche. Hält's eine Falle. Brauchen wir nicht. Die Hunde gehören uns. Kalksteinziegel. Ja, die wollen wir natürlich äh, alle haben. Dafür können wir ihm geben. Ja was denn. So. Könnten ihm ein bisschen Kohl geben. Oder halt einfach alle cool samen Aber... Haben wir immer noch Minus. Ja, dann müssen wir ihm halt noch ein bisschen Kohl geben. So, dass er es noch tragen kann. Mal ein klein bisschen Plus machen. Machen wir so, das reicht. Kriegen wir jetzt wenigstens einen Esel und ein bisschen Falksteinziegel und Apfelbaum. So. 7 ist die Ausrichtung gestiegen. Der hatte wenigstens ein bisschen was dabei, was wir gebrauchen konnten. So. Hier müssen wir jetzt Erde hinfüllen. Und dann messen wir in der Reihe hier aus, wie groß die Gebäude sind. Der erste Tag im Frühling ist jetzt beendet, gleich. Jetzt. Gut. Haben sie ein bisschen, ja, guck mal. Haben gut was angepflanzt. Also hier haben wir überall Flachs. Und hier auch. Ja, da kriegen wir bestimmt gut Stoff zusammen den wir noch nirgends lagern können. Haben sie hier unten eigentlich auch? Ja, haben sie auch. Und zwar kommt dahin ein Balken. nee warte mal. Das ist irgendwie falsch. So sollte das. Genau. Den Balken so setze wie ich das gern hätte. So. Die haben das. Ah, hier ist überall. Sehr hoch. Die haben das Eis nicht umtransportiert. Das ist das Lager. Immunlanzieren. Zutaten für Weil eigentlich sollte das Eis, das auf dieser Seite hier liegt, ja dann umtransportiert werden. Was ist denn hier. 0,1 Grad und wir haben erst Frühling. Wie warm ist denn jetzt hier? 2,3 Grad wird ja mal wärmer. 2,3. Echt, die Eisblöcke. Das zieht nicht. Kälte zieht nicht in die Räume. hier ist trotz Eisblöcke auch nur ein Grad beziehungsweise auch ein bisschen voll das Lager nee, nichts Samen hier Einfach geht auch nicht Leider gibt es da keinen Hotkey für. Oder so machen. Nicht, dass hier diese ganzen Samen brauchen wir ja sowieso nicht. Weil wir ja ohne spielen zum Glück. bräucht man noch mehr Lager. Wichtig ist aber erstmal oben. Genug Nahrung passt hier erstmal rein. Also brauchen wir auch nicht mehr Lagerplätze zurzeit. Später, wenn wir die Küche haben und alles, dann kann man das machen. Dann werden wir die auch nur hier, den Teil lassen wir so und vorne an der Küche dann noch ein zweites Lager. Auch so diese Größe hier. Also die Gesamtgröße. Was mit dem Eis ist natürlich... Was ist denn da so warm? Ich weiß leider auch nicht, ob es gut ist, wenn der Eisblock auf dem Fußboden liegt. Naja. Genug Nahrung haben wir. Bären auch. So, jetzt müssen wir hier aber wieder einstellen, kochen. Mahlzeit, Jo, Mahlzeit. Ja, war ja mal voll falsch. So. Also, hier haben sie jetzt Pferd. Autospeichern ist schön gut, dann vergisst man es wenigstens nicht. So. Hier noch schnell ein bisschen Weg. Ups, so, so, Und so. Ein, also zwei. Naja, wir brauchen eh den ganzen Platz bis hier rüber. Aber es reicht da, wo die Wände stehen. Das können sie später auffüllen. Obwohl, ja, wenn sie schon dabei sind. Und Erde haben wir ja zurzeit genug. ich sagen reicht das für heute erstmal ich hatte hier um zu sehen wie es aussieht eine Zinner befestigt und keine überstehende sondern eine direkt drauf immerhin ist ja hier der Aufgang und hier ist noch ein bisschen Platz also nicht dass hier einer freilich in stürzt, hier zwei Meter und optisch ja es sieht jetzt nicht so schlimm aus wenn wir können hier auch einfach einen Block hinsetzen später ist er auch nicht die Arbeit. Was haben wir denn hier? Wir haben kein Fleisch, ist mir schon klar. So, haben kein Fleisch, aber wenn wir es haben, können sie es direkt schlachten. mal, hier hat man doch. Und welche haben wir eingestellt. Oh, gar keine. Das ist jetzt aber gar nicht gut. Kriegen wir ja Wachs raus. Und Honig. Aus dem wir Honig machen können. Machen nur die eine Reihe hier, ja, sonst sieht man ja, sind die nur damit beschäftigt. Das müsste, wenn jeder hier 100 macht, also bis wir halt immer 100 haben, fraglich wie viel einmal produziert, das sehen wir ja dann, die können wir auch ein paar wieder abreißen. Hier oben haben sie auch schon gebaut. Dann einmal Pause. Wir brauchen Gerste. Hier kommt ja gar keine Treppe mehr hoch, ne? Das können wir ja so machen. Ah, interessant. Hm, nein, nein, nein, nein. Ach, und ich habe mir mal die Mühe gemacht. Ich habe hier außen. Ich die abgerundet. Wollt mal sehen, ob das schick aussieht. Und scheinbar tut es das. Ich kann euch das gleich ohne Baumenü nochmal zeigen. So. Hier außen, die habe ich abgerundet. Innen die Stützpfeiler nicht. wo hier außen... Da müssen wir noch. So, schon irgendwie cool aus. Ganz rund können wir auch machen, aber dann sieht das auch mit der Statik wieder nicht so toll aus. Und ich musste für die Träger hier einen Holzboden einziehen, da der ja zwei hoch ist. Aber zum Glück können Sie den von unten. Können sie den von unten abreißen? ja Warte mal, macht der denn? Okay. Das brauchen wir jetzt aber nicht abgerissen hier. Noch ein oben? Hm, nein. Aber den hier müssen wir noch. So. Kein vergessen? Nein? Gut. Es ist einfach so als Stützkonstruktion: einfach eine Treppe hier so rum, ein paar Holzpaneele. Dann können Sie die Türbögen auch auf der zweiten Höhe bauen. Weil die bauen Sie nur von unten, nicht von oben. So. Dann haben wir auch schön Honig am Machen. Felder. Danke ich mich erstmal fürs Zusehen. Wir konnten ja schon den hier anzeichnen, wie weit die Stadt werden soll. Also der Hauptgang. Also schön pompös hier so. Weil wenn, dann machen wir es direkt richtig. Dauert dafür ein bisschen länger, aber jetzt kann man erahnen, wie breit die Stadt wird. Also der Hauptgang der Stadt. Zum Palast hin. Wohl. Palast, naja. Alle, was auch immer. Den Namen dafür suchen wir uns dann noch aus. So. Mit dem Anblick der Bienen verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.